Heute zeige ich dir wieder einen Trick, mit dem du schnell und sicher die Artikel in der deutschen Sprache lernst. Denn das ist so eine Sache, mit der die allermeisten, die Deutsch als Fremdsprache lernen, zu kämpfen haben. Gestern hatten wir einen äh, Trick, mit dem du sehr, sehr viele deutsche Nomen dem richtigen Artikel zuordnen kannst und heute zeige ich dir noch mal einen und zwar das Lernen über die Bedeutung der Nomen. Ich gebe dir wieder ein Beispiel zu äh, Maskulin, Feminin und Neutrum, damit du es dir gut vorstellen kannst. Ähm, zum Beispiel die Tageszeiten. Vielleicht hast du es selbst schon beobachtet. Es ist der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend. Das heißt, die Tageszeitzeiten sind zu 99% maskulin. Es gibt nur eine Ausnahme und das ist die Nacht. Das heißt, jetzt musst du dir nicht mehr die vielen, vielen Tageszeiten merken, sondern du merkst dir einfach, Tageszeiten generell, bis auf die Nacht, die Nacht ist speziell, das ist eine Ausnahme, sind maskulin. Der Morgen, der Mittag, der Abend. Und ich bin sicher, eines davon weißt du garantiert, und so kannst du die Regel direkt auf die anderen übertragen. Natürlich gibt es das auch für Feminin. Und da habe ich dir ein besonders lustiges Beispiel. Und zwar kannst du am Artikel ähm, erkennen, ob dir jemand von, zum Beispiel von einem Motorrad oder von einem Auto etwas erzählt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig für dich, aber schau mal, wenn ich dir sage, ich fahre am Wochenende mit meiner BMW. Dann denkst du, mit meiner BMW, die BMW, ja, die BMW, und zwar immer dann, wenn es ein Motorrad ist. Wenn ich aber sage, ich fahre am Wochenende mit meinem BMW, der BMW, dann ist es ein Auto. Die BMW, das Motorrad, der BMW, das Auto. Super, oder? Und so gibt es natürlich noch viele weitere Bedeutungen, die du dann mit dem Artikel verknüpfen kannst. Neutrum genauso. Farben sind äh, generell in Kombination mit dem Neutrum-Artikel. Das Gelb, das Blau, das Rot gefällt mir gut. Ja? Also, Farben sind mit dem Neutrum-Artikel verbunden. So, und wenn du jetzt richtig neugierig bist, worden bist und weil du auch merkst, Mensch, das ist überhaupt nicht so schwer. Und ich kann schon so viele Artikel damit bestimmen, vor allem auch in Kombination mit dem, was du gestern gelernt hast. Falls du nicht dabei warst, schau dir das Video unbedingt noch an. Wenn du also noch mehr lernen möchtest, dann komm gerne in mein Webinar. Das findet am 27. Mai statt. Da zeige ich dir noch jede Menge anderer Tipps und Tricks, mit denen du richtig schnell und sicher, vor allem sicher schreiben kannst. Und das sichere Gefühl ist doch richtig gut, vor allem wenn du weißt, diese E-Mail, die ich hier gerade schreibe, die ist wichtig für meinen Beruf, für meine Karriere, für das, wie ich auch als Experte gesehen werde. Und das wünsche ich dir, dass man dich auch mit Deutsch als Fremdsprache wirklich als Experten wahrnehmen kann und sehen kann, dass du es auch so richtig zeigen kannst. Also auch wenn du nicht live dabei sein kannst, melde dich an. Ich verschicke dann im Nachhinein, im Nachhinein jetzt habe ich einen ganz trockenen Hals, im Nachhinein noch die Aufzeichnung und so kannst du es dir dann auch gemütlich am Abend anschauen. Okay, also Klick oben auf den Link und sei dabei. Ich freue mich. Ja, Tschüss.